Können Sie mich jetzt holen? Und mein Zeug dürfen Sie nicht beschlagnahmen, das ist auch eine Gesetzeswesenheit. Ja, so sind Stadtpolizei Oster behandelt einfache Mitbürger und tun mit Bewilligung von der Sportdirektorin als Kriminelle anschuldigen auf Hausfriedensbruch. Und dann soll ich euch noch gute Oster wünschen dazu an. Vor Pharisäer haben Christus am Karfreitag auch gekreuzigt. Weil die Römer entschieden haben, dass er etwas macht, wo nicht legal ist. Und dann kannst du übrigens warten. Ich kann da bleiben, bis es dunkel wird. Und wenn ich verfrühe, dann gibt es eine riesige Geschichte. Dass die Stadtpolizei aus der... meine Sachen beschlagnahmt haben, meine Kleider. Um mich will zu zwingen, Body Wozu ist zu um Ob wir einen Hausfriedensbruch wollen aufzwingen oder was auch immer? Ich mache nicht mit. Ist das klar? Ja, dann machen Sie, was Sie wollen. Aber Sie machen jetzt sowieso etwas Gesetzes wieder. Nach dem Gesetz Nummer 7. Wenn Sie irgendetwas beschädigen dort drin, ja, ihr dürfen sie nicht. Was? nicht Ja und dann? <lacht> Wir sind gleich weit. Ich tue sie auch illegal fotografieren. und alles, was ich gesagt habe, ist da registriert. Für meine Verteidigung. Rechtsanwalt und was, wenn ihr das wählt. Will ich ans Recht auf die Verteidigung, wo von der Stadt zahlt ist? Will ich die Zusatzleistung haben? Also nein, sicher nicht. Sie sagen mir nicht, was ich muss. Okay. wir die Sachen nein. Also Sie das nein. nein? Nein. Nein, nein, hey. Ja. Han ich Sie gefragt, es kommen? Und mir das da irgendwie. Das das Sehen Sie, Zeug zurückgeht am Boden dort. Ja, sicher nicht. In den Bad Sicher nicht. Ich sehe sie. Und ich mache da ihre Zeitung und alles. Der Blick am Anbieg, was auch immer. Jede Zeitung. Da rusten wir Anzeiger. Und wenn's drauf abkommt, vielleicht verlieren sie ihren Job. Als Stadtpolizist, weil das, was sie machen, das ist die Gesetzeswidrig. Sie tun mein Frieden zerstören. Das Gesetz denkt, sie hätten das. Und wenn er übrigens freundlich gewesen wären, dann hätten sie nämlich nicht die können. Wenn ich nicht sagen mühend und dessen und mit Hausfriedensbruch andreut, ich kann dort dann einfach mich verschieben um etwa 30 Meter. Dann bin ich beim Segelclub hinten. Und dort sagen sie nicht, ich darf nicht. Also, ist ja gleich. Machen was.